Man könnte einen speziellen Tag schaffen, an dem Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler und alle Interessierten sich einmal tatsächlich in einem Chat treffen, um sich auszutauschen über verschiedene Themen oder Ideen oder einfach nur miteinander zu ratschen. Ein Chattag. Im November 2015 fand daher mit Unterstützung der Schulleitung an europäischen Maristenschulen der Marist Net Day statt. Wir haben dieses Projekt vor ein, ziemlich genau einem Jahr, jetzt vor einem Jahr in Toulon, im November, den anderen Schulen vorgestellt. Dies auf ganz große Begeisterung eigentlich. Ja, das könnte man machen. Wie geht es technisch? Das war natürlich dann die schwierige Frage. So kümmern wir uns drum. Und seit dieser Zeit ist es quasi in Arbeit. Das Projekt wurde von Schülern aus der Oberstufe des Gymnasiums in Fürstenzell im Rahmen eines Seminars umgesetzt. Die Idee war, möglichst viele Schulen aus dem Maristen-Netzwerk miteinander zu verbinden, um so länderübergreifende Diskussionen über verschiedenste Themen zu ermöglichen. Es wurde ganz viel über die Anschläge in Paris diskutiert, gerade auch eben mit den französischen Schülern, aber auch über Pizza, über den Sinn des Lebens, über Ethik. Die Organisation des Tages stellte sich als anspruchsvoller als gedacht heraus. Deshalb wurden die Schüler in Gruppen eingeteilt, die sich jeweils mit einem ihnen zugeteilten Spezialbereich beschäftigten. Seien es die technischen Voraussetzungen wie die Beschaffung eines Servers oder das Versenden der Einladungen an die anderen teilnehmenden Schulen. Die Rückmeldungen waren bereits am Chat-Tag selbst sehr positiv. Auch die Schüler vom MGF berichteten über ihre Erfahrungen. Ja, man merkt schon die Werte von den Maristen. Ja, einfach. Dass man, sich selber zu, dass man anderen auch zuhört und dass alles gut abläuft. Ich finde es eigentlich wirklich gut, weil man kann sich mit vielen Leuten austauschen aus anderen Ländern und so ja, hat man heute halt das Gefühl der Zusammengehörigkeit mehr. So ganz ohne Probleme wie zum Beispiel kurzzeitigen Serverschwierigkeiten verlief der Tag natürlich nicht. Jedoch fiel das Feedback trotzdem überwiegend positiv aus. Aber wir haben jetzt schon sehr viele Rückmeldungen bekommen, man sollte den Chat aufrechterhalten, er ist einfach toll. Wir haben private E-Mails bekommen und ich denke, wir müssen uns auch überlegen, ob das eine einmalige Angelegenheit bleiben soll oder vielleicht nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass, uns sowas, dass man sowas wirklich öfter mal machen könnte. Wenn ich den Enthusiasmus der Schüler sehe, dann auf alle Fälle.